Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin wieder da, nicht. Ich bin gerade frisch vom 24-Stunden-Siemens aufgewacht. Es äh, ist 6 Uhr morgens. Äh. <lacht> nice. Äh, ich habe euch gebeten, dass ihr mir eure Geschenke, die ihr dieses Jahr zu Weihnachten bekommen habt, mir per Insel zu schicken. Und es kamen zahlreiche Bilder rein. zu sagen, was wir eure Geschenke haben. Let's go. Das erste Geschenk. Äh, ich habe keinen Namen, weil ich habe hier einfach alle rein, irgendwie reingespeichert. <lacht> Mein Schirm ist echt noch einmal. What the fuck? Mein Schirm ist ja komplett kaputt. Yo. Okay, der Kollege hat Spider-Man Miles Morals. Kann man uns aufbricht? Äh, oh, und 110 Euro. Ja, so sagen. Der hat sich gegönnt. Oh, um, die DT77 Pro. 98 Euro. Boah. Okay, die sind echt nice. Ich habe egal, so viele YouTuber haben, die YouTube, ich hab kurz keinen. Keine Ahnung, die über, oder waren sie 990 Pro? Ich habe mir überlegt, auch mal zu kaufen eventuell. Das ist ein richtig, richtig, richtig, richtig, richtig guter Studio-Kopfhörer. Also, hast du dir da gegönnt. Der nächste. Ähm. Ja, also, sei gegönnt. Tolles Weihnachtsgeschenk. <lacht> ja. Geil, der nächste ist. Äh. Oh! Äh. Hat mir ein Setup geschickt. Oh, Leute, schau mal. Der schaut bei einem 24-Stunden-Stream gerade an. Ehrenmann. Ich glaube, zwar der PC, den du mir da geschickt hast. Ja, ich muss sagen, ein PC. Das ist. Ah, das ist ein Fernseher. Nicht ausgepackt. Ja, wahrscheinlich wohl zu faul. Boah, ich glaube, ich habe sogar den selber. Also, die Fernbedienung haben wir auch. Geil, okay. Seid ihr gegönnt. Ähm, eine Handyhülle für einen Samsung. Das also zum Knabbern und Candy Canes. Ja, ist angenehm. Was ist das denn noch? Was ist das? Was ist das? Okay, <lacht> nächster. <lacht> oh, boah, okay. Da müssen wir ein bisschen mal schnell reinschauen. Oh, wir haben hier, okay, seid ihr also, Toffeefee? Kann man was Muffins oder so? Nikolaus? Richtig viel Müll drin. Ist das Bettwäsche? Keine Ahnung. Er ab. Wahrscheinlich Kopfhörer oder so. Was noch Handtasche? eine Handtasche? Oder? Ey, ist extrem nice. Also, der nächste hat äh, Capital Bra Pizza bekommen. Mit Salami. <lacht> Geil. Äh, ist nur ein geiles das Geschenk. Ist ein geiles Geschenk. <lacht> Pringles Socken. Nein. Hier noch was. Pringles -Socken in verschiedenen Sorten. Pringles Cheese Onion Original Salt Und was? Genau. What the fuck? Es gibt Pringles. Ey, ganz kurz. Ey, wirklich jeder. Jeder kriegt irgendwie mal Socken zu Weihnachten. <lacht> Pringles Socken. Alles klar, Mann. Okay, Jungs, der nächste. Oh, nice. Ähm, also Socken und den. Ah, es ist mit dem anderen Socken. Okay. Also Socken und das hier, aber nicht komplett. Muss muss davon. Selbst also halt 400. Okay. Du hast also 400 Euro bekommen und die restlichen 800 Euro hast du bezahlt. Das sind 1200 Euro. Ja, Nächster PC, also kann man nichts falsch machen. Nice Backplate, Wasserkühlung, oh, alle LED-Rahmen. Der nächste, oh, da gibt's <lacht> fucking Duschgel, Junge. <lacht> okay, ein Karaoke-Mike oder was ist das? 30 Euro, eine Uhr, Kopfhörer und LED-Bänder. Ey, das ist nice. Ey, das ist nice, da kann man nichts sagen. Raffaele und Ah, LOL, ähm. Wie heißt das Ding? Drachen Drache leicht gemacht oder so. Teil 1, 2 und 3. Ich glaube, ich habe den Film gar nicht mal angeschaut, so richtig. Also nur so ich nur so glaub, ein Teil irgendwo davon. Ey, ist echt cool. Für. Für Lockdown ganz passend. Der nächste. Yo! Der hat eine PS5 bekommen! Er war ganz kurz, Alter. Ich mit, ich mit diesen ganzen LEDs sieht die Playstation 5 so fucking lit aus. Hier so gelbes Licht, da von der Maus mit grünes Licht von den Dings. Okay Junge, das sieht echt geil aus. Ah, ja, habe PS5 verkauft, komm, Junge! Tipp von mir! Business Coaching-Tick, okay? Marketing! Verkauf die einfach und kauf die die einfach in einem halben Jahr nochmal. Kann, Kannst es für das fürs Dreifache verkaufen, Löl. Aber ja, PS5-Controller, nice, ja. <lacht> Gell? So, ein, so eine Kinderdrohne? mit so einem Ding. Ja, was macht so einen Laptops. Nö. <lacht> ey, das ist ganz nice. Die Drohne. Ey, ey ich finde es gut. Okay. Äh, Kopfhörer mit RGB. Ja, und Clifton. Ey, die Kopfhörer sind echt nice. Aus. Kann man sagen, Kopfhörer sehen nice aus. Ähm, was haben wir hier? Oh, ein iPhone 11 oder 12. Ich glaube, es ist ein iPhone 11. Ey, kann man nichts sagen. Also, ja, ist nice, nice. 3 iPhone 11. Äh, kann man nichts sagen. Ist das jetzt ein King Gaming PC? Oder eine Folie? Nice. Okay, okay ich krieg voll viel nice und shit alle zu Weihnachten, what the fuck. Ey, ist echt cool, ja. Eine Huawei P30 Lite. 6 GB RAM, 26, 48, 48... mehr Pixel Triple Kamera. <lacht> Warum braucht man so viel? What the fuck? Aber hey, nice. Und oh, äh, eine Oculus Rift oder so, eine VR Brille halt mit zwei Controllern. Ja, ist geil. Die kosten auch voll viel, ne? Da kann man nichts falsch machen. Und der Kollege. Hat eine Xbox Series S bekommen? Lol. Ja, moin, Digga. Einfach zwei Leute mit der so Next und so eine bekommen. Okay, krass. Äh, ja. Leute, das war's mit euren Weihnachtsgeschenken. Also, für ein Like da. Äh, folgt mir auf Insta, Discord, überall, Lungs. Lungs. Ähm, an die Leute, die sich von. Äh, Dings, was ich von Nacht bekommen habe. Äh, 50 Euro einen 24 Euro City Gutschein, aber ich habe das ganze Geld für den Stream ausgegeben, also für Bastelpapier, für Cola, für Kaugummi und so ein Kack, für diese Sachen. Und ich hab halt noch halt zu November halt das zu bekommen, das Handy. Das ist ein iPhone XS Max, Betrag. Nee, du findest ja nichts. Pisa. Ja, um halt die Hülle im Grunde zu sagen, mit das ist von Weihnachtsschild. No Flex. Ja, hat auch. Tja, kurz. Ähm, <lacht> ja, ich weiß noch, warum ich so ganz fetten Voice-Crack, also bin wirklich hier, wie man es merkt. Frisch vom 24 stunden homeo marathon Ich bin auch komplett am Arsch, und wer vom 2. set aufgewacht Ähm, ja, und die Leute, die gerne wissen möchten, was, was wir an die verpasst haben, hier mal ein kurzer Clip, was wir gemacht haben. <lacht> Boah, <lacht> Junge, Alter. Dein Huster klang gerade wie eine Flöte. <lacht> ähm, in den nächsten Tagen kommt auf jeden Fall noch, ähm, ja, halt ein Fazit, Stream-Highlight-Clips von einem Stream. Äh, da kann man für nichts falsch machen, da kann man echt nichts falsch machen an der Stelle. Ähm, und ja, halt dran. Äh, genießt diese Tage, diese Ferien. <lacht> ich meine, da kann man jetzt nichts machen, aber egal. Äh, und ja, haut rein, ciao.